Mach das niemals in Japan. Hau niemals irgendwelchen Müll- oder Eiscreme in den Postkasten. Da kannst du nämlich ganz einfach mal eben in den Knast gehen. Da werden die Leute ganz einfach stinksauer. Folgen mir für mehr Japan-Wissen.